Und hey alle zusammen, ich bin's wieder, die Hexe, und ich wollte euch einen kleinen Einblick von dem geben, was Xur heute so alles dabei hat. Er ist heute auf Nessus unterwegs, und dann fliegen wir auch mal dahin. Du hast Fragen. Ich werde versuchen, und da steht auch, auch schon hatten. der Gute also Ausrüstungen sind dieses Mal ganz okay, wer was braucht kann sich das gerne abholen so wie für Warlock oder auch für Titan dann haben wir hier ein Imputzgewehr, ist ja, nicht wirklich empfehlenswert dann das Schwert ist ganz okay für PvE dann die Sniper, könnte auch für PVE ganz in Ordnung sein. Die Schrotflinte auch eher so ein PVP-PVE-Ding. Dieses Impulsgewehr ist sogar ziemlich gut für PVE und PVP. Die Pistole, der letzte Tanz, naja, Und die Magenknurren ist für PVE dieses Mal ganz okay. Dann haben wir die Gravitorenlanze dabei, die ganz nett ist die Glücksbeere für den Jäger Maske des Stillen für den Titan und noch die Winterlist die Hände für den Warlock Ja, das war's an sich Noch dazu die Gravitorenlanze also alle Primary Exos kriegen mit Hexenkönigin ein Update dazu, dass sie an Diese leichten Ads, also die mit den roten Bars, 40% mehr Schaden das, kriegen. Das, das heißt, solltet ihr zum Beispiel die Gravitose und Lanze noch nicht haben, gönnt sie euch. Krass. Und das war's auch schon von meiner Seite und wir hören uns das nächste Mal. Ciao! -i.